Guten Tag meine Damen und Herren, Sie sehen, ich komme von der Serviceanheit Lehre und Studienberatung. Das heißt, ich bin sowohl Angestellter und Tutor als auch selber noch Student und möchte Ihnen ein paar Projekte oder genauer gesagt zwei Projekte vorstellen, die wir im Rahmen von E-Learning und natürlich auch im Rahmen mit dem Videoeinsatz am Fachbereich Rechtswissenschaften im Laufe der letzten drei Jahre mittlerweile schon entwickelt haben. Wir hatten natürlich die ähnliche Ausgangslage, starke Zuwachs der Studierendenzahlen, aber auch ähm, das Interesse war groß. Also wir haben es ja schon häufig gehört, Explosion von YouTube und ähm, Social Media. Also da ist wirklich der Bedarf da. Wie haben wir darauf reagiert? Ähm, beziehungsweise was waren unsere Ziele? Einerseits natürlich juristische Kenntnisse zu schulen, aber da insbesondere den Ansatz Methodik zu schulen aber natürlich auch ähm, ja, so Medienkenntnisse ein bisschen zu schulen. Ich habe Ihnen zwei ähm, Beispiele mitgebracht, einerseits die Jura Webcasts und dann noch ein ähm, großes Projekt Sammlung examensrelevanter Entscheidungen, einfach kurz SEE. Ähm, warum zwei Projekte, die sind sehr, sehr unterschiedlich von der Zielsetzung als auch ähm, vom, vom Produktionsaufwand her. Beginnen möchte ich nur mit den Jura Webcasts. Ähnlich so wie wir es jetzt schon bei den anderen zwei Projekten gehört haben, handelt es sich hier um Screencasts, aber es wird auch noch immer ein, ein Sprecher oben im Bild zu sehen sein, der insbesondere juristische Arbeitsmethodik vermittelt. Das heißt, es geht weniger um, um Inhalte, wie jetzt, was sind die Voraussetzungen für einen Schadensanspruch, sondern eher um ein bis bisschen Hilfe zur Selbsthilfe, die ich natürlich auch in den verschiedensten ähm, Abschnitten eines Studiums einsetzen kann, also gut für Anfänger geeignet, als auch dann für Examenskandidaten, die sich nochmal zurückbesinnen, ähm, wie, als Beispiel nun, wie arbeite ich mit einem Gesetz, wie lese ich das Gesetz oder wie lese ich Gerichtsentscheidungen, als nur zwei Beispiele von, ich glaube, mittlerweile fast zehn Videos, die wir jetzt da produziert haben. Ähm, so kann das nun zum Beispiel aussehen, ähm, alles im Rahmen von, in, vom stuttgart eingebunden. Wir haben jetzt hier sagen so mehrere didaktische Methoden so kombiniert. Das, ähm, die Technik des Schachtels, das ist halt sozusagen ein Prüfungsaufbau. Ähm, man muss halt erst in dem Fall prüfen, ähm, liegt ein Kaufvertrag vor und dafür muss ich dann erstmal schauen, äh, liegt eine Annahme oder ein Angebot vor. Und das haben wir hier so ein bisschen äh, kombiniert, ähm, nur als, als kleiner Tipp. Oder wir haben auch schon mit so Smartboards gearbeitet und dann hat der Student während währenddessen stand neben dem Smartboard und konnten mit denen abfilmen, aber zugleich auch dann sozusagen den Inhalt des Smartboards. Also da kann man durchaus auch andere Didaktikmethoden sozusagen auch in Videoformen reingießen. Das will ich damit eigentlich zeigen. Wie läuft dann sozusagen die Umsetzung ab? Größtenteils konzeptioniert und auch die Idee davon kommt eigentlich von der Serviceanheit Lehre- und Studienberatung. Wir schauen halt welche Methoden oder welche, in welchen Bereichen sehen wir Verbesserungsbedarf, auch nach Befragen der Tutoren zum Beispiel, konzeptionieren dann, erstellen ein Drehbuch, eine Powerpoint-Präsentation und dann geht es eigentlich schon ziemlich schnell in den Dreh und in den Schnitt. Da kann man natürlich dann unterschiedliche Schwerpunkte setzen, also sagen, ich möchte mehr in Technik investieren oder mehr in die Inhalte. Nach, meinem, nach meinen Erfahrungen sollte man sich sehr, sehr mehr auf die Inhalte konzentrieren und schauen, dass man da wirklich die Didaktik, wie bringe ich es rüber, verbessere. Und die Technik, das kommt ja mit der Zeit. Also wir haben uns da auch weiterentwickelt und haben anfangs vielleicht nur mit einer Kamera und mit einem Licht angefangen. Mittlerweile haben wir da auch schon mehr und setzen mehr Licht ein und achten mehr auf Qualität. Aber das entwickelt sich dann stückweise. Und dann werden die Webcasts natürlich in Stud- und Lernmodule eingebunden und das Schöne daran ist, dass sie eine hohe Verwendungsvielfalt haben. Also wir haben das einmal produziert und können dann feststellen, ach, jetzt machen wir einen Hausarbeitenkurs, schreiben Sie viele Hausarbeiten, ähm, da können wir natürlich nun auch ähm, das Video, wie lese und arbeite ich mit dem Gesetz verwenden. Das brauchen wir dafür genauso. Oder später, ähm, wir werden es gleich beim zweiten Projekt aussehen, bei der Sammlung examensrelevanter Entscheidungen, ähm, wie lese ich eine Gerichtsentscheidung. Das heißt also vom, vom Aufwand her, ja, das ist, den bestimmt man letztendlich selber, aber es ist sozusagen der, der Minimalaufwand, den ich betreiben muss, um ein Video zu produzieren. Ganz anders eben, und deswegen habe ich Ihnen noch dieses zweite Projekt mitgebracht, Sammlung examensrelevante Entscheidungen, SEE. Hier liegt unser Schwerpunkt, bzw. hier wollen wir nicht nur Methodik, oder methode videos produzieren, sondern hier geht es auch um Inhalte, nämlich hier sollen bekannte Gerichtsentscheidungen oder auch aktuelle Gerichtsentscheidungen von Studenten analysiert werden. Das braucht man zum Beispiel, um, im Examen muss man natürlich aktuelle Rechtsprechung kennen. Und wir haben nun mittlerweile eine ja, schon betrachtliche Entscheidungsdatenbank von fast 50 Videos ähm, produziert, in ja, fast zwei Jahren nun. Und... Momentan sind wieder 15, 15 Videos in Produktion, also da, das läuft aktuell und wird auch immer wieder verbessert. Der Clou, und ähm, deswegen erzähle ich eigentlich heute auch mit darüber, ähm, die Videos sind alle sehr, sehr interaktiv gestaltet. Also es gibt in Juristischen extrem viele Entscheidungsbesprechungen und so weiter. Und wir wollen einfach einen Mehrwert für die Studierenden bieten. Und wie das dann aussieht, natürlich alles in... Studon eingebunden. Das ist jetzt zum Beispiel ein, ein, einfach ein, Lehrmodul, ein Lernmodul. Sie sehen hier oben das Video. Ähm, das ist sozusagen nur als, als Standarddesign sozusagen von uns auch, wenn auch so die Webcast produziert. Also hier oben rechts ein Sprecher oder die Sprecherin. Dann hat man hier die Powerpoint-Folien, ähm, die unterschiedlich animiert sind oder was auch immer. Hier rechts haben wir immer direkt links, also Sprungmarken. Das heißt also man kann jetzt sich noch mal überlegen, ach wie war das noch mal ähm, bei dem und dem Thema, oder wie war nochmal der Sachverhalt, und dann kann ich einfach hin und her springen. Und das Besondere eben, wir haben hier Verständnisübungen, also da kommt nun wirklich diese Interaktivität ins Spiel. Der Sprecher stellte nun zum Beispiel eine Frage, nachdem der Sachverhalt vorgestellt wurde. Also er schildert nun, dass und das ist passiert, darüber musste das Gericht entscheiden. Überlegt euch nun mal, wo könnten da die Probleme liegen in dem Sachverhalt, den ich euch nun geschildert habe. Oder man kann... Wiederholungsfragen einbinden, um erstmal alle Teilnehmer auf ein gleiches Level hochzubringen. kann man sehr, sehr verschieden arbeiten. Das ist bei uns in der, mittlerweile in der praktischen Umsetzung eigentlich so mit einer der Big Points geworden, also wirklich Inhalt und Interaktivität zu schaffen. Also von der Qualität, von der Umsetzung, von der Technik sind wir mittlerweile sehr, sehr zufrieden und da versuchen wir auch wirklich viel zu arbeiten. Das ist sozusagen die Umsetzung, wie wir damit wie wir arbeiten. Mir geht es gar nicht darum, die einzelnen Schritte durchzugehen. Was nur wichtig ist, und deswegen habe ich das so farblich markiert, orange, das heißt, es ist eine Arbeitsphase, wo, Teil, wo, die, wo wir Tutoren arbeiten und die Grünen sind die Arbeitsphasen, wo die äh, Studierenden, also die Teilnehmer des Projekts tätig werden. Und Sie sehen also, dass es hier immer gemischt und im Wechsel stattfindet. Und hier wirklich eine intensive Betreuung stattfindet. Also wir ähm, schulen die Teilnehmer hinsichtlich der Videokompetenz, aber auch natürlich Didaktik, wenn die Teilnehmer sich dann überlegen, welche Verständnisfragen machen denn nun Sinn. Und da, dafür müssen wir sie vorher ein bisschen anleiten, mit an die Hand nehmen. Und dann gibt es wieder viel Feedback von den Tutoren. Im, Filmschnitt ist es, Im Filmdreh ist es natürlich genauso, die meisten Teilnehmer ähm, und deswegen ist die Betreuung so wichtig, sind völlig unerfahren im Medium-Video, also die haben das noch nie gemacht, die sitzen das erste Mal vor einer Kamera, dem muss man ein bisschen die Hemmschwelle nehmen und sie einfach anleiten, wie das zum Beispiel am besten nachher im Schnitt umzusetzen ist, dass die Videos trotzdem ordentlich und qualitativ hochwertig aussehen. Und das ist auch ein Grund, warum wir eben gerade so eine intensive persönliche Betreuung einführen, um die Videos natürlich einheitlich zu gestalten. Das soll eine große Entscheidungsdatenbank werden. Da kann ich das Video 1 anders aussehen als das Video 2. Und natürlich viele, viele formelle Vorgaben, die wir aber auch dann mit dem Inverted Classroom-Modell auch ein bisschen umsetzen in dem Kurs. Das heißt, so also formelle Sachen kann man sich natürlich dann in einem Stud- und Lehrmodul anschauen, zum Beispiel dann wieder auf das Video Jura Webcast, also Jura Webcast wie lese ich überhaupt eine Gerichtsentscheidung, zurückgreifen, um dann ähm, nach einem Präsenztermin nur noch die, die Big-Points zu besprechen, heißt also, wie schaffe ich Interaktivität, welche Lernfragen stelle ich da. Also aus unserer Sicht ein interdisziplinäres Projekt, aber auch sehr solidarisch, weil natürlich die Studenten für andere Studenten ähm, Gerichtsentscheidungen analysieren und die natürlich dann auch im Examen von Bedeutung sein können. Dieses Ergebnis haben wir auch bei einer Evaluation oder bei mehreren auch herausgefunden, dass die Studenten sehr zufrieden sind 100% Weiterempfehlungsrate vorliegt, es ähm, als sehr, sehr interessant und spaßig auch ähm, als neue und andere Übung empfunden wird, also wieder sozusagen zu dem Einstieg, was war unser Ziel, unsere Motivation, die neue Generation ähm, möchte solche, auf solche Inhalte zurückgreifen und ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft und natürlich auch für uns Tutoren ist es sehr, sehr interessant, ich bin sozusagen Jurastudent, ich habe vorher mit mit so Medien und Video natürlich nicht viel zu tun gehabt, natürlich war ich dafür interessiert, habe das auch schon in der Schule ein bisschen gemacht, aber ähm, habe natürlich auch sehr, sehr viel im Laufe der Zeit durch Kameratechnik und so weiter dazugelernt. Wie schneidet man Videos? Also das war auch für die Tutoren ist das immer sehr, sehr interessant. Abschließend also, wenn Sie Fragen haben, genau, wir sind jetzt schon bei der Fragerunde danach, ähm, fragen Sie einfach, wenn Sie Tipps haben, sprechen Sie mich an. Ähm, Gebt gerne Sachen weiter oder erfahre natürlich auch sehr, sehr gerne etwas mehr oder schreiben Sie mir E-Mail. E Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.